Hi Leute! Willkommen zurück zu Skyward Sword. Link hat in der letzten Folge einen Käfer bekommen, nachdem er wirklich schreckliche Puzzle machen musste. Und mit diesem Käfer nun in, unseren, nein, in unserem Besitz können wir so einiges mehr tun. Zum Beispiel ganz einfach an Leben kommen. Hm. Nice, oder? So, und nun geht's weiter in allerersten Dungeon von Zelda Skyward Sword HD. Okay. Und was ist das jetzt hier für ein Raum? Lass mal kurz mal die Gegend oder? Ganz ehrlich, es wäre vielleicht sogar besser, wenn ich irgendwann mal switche zu ähm, Button Controls statt zu Motion Controls, weil ihr habt schon öfter gemerkt im Display, ich habe Probleme mit den Motion Controls. Und äh, vielleicht sind Button ja sogar besser. Dann kann ich ja auch Meinung geben zu beiden Varianten, was mir auch mehr gefällt. Könnt ihr auch äh, gerne mal sagen, welches euch besser gefällt? Weil tatsächlich weiß ich das gar nicht, wie Leute das Spiel überhaupt spielen. Oh, Dekonisse. Dekonisse. Nice. Ähm, hier gab es nichts, oder? Ich glaub nicht. Ich glaube, das war nur zur Preparation für einen weiteren Kampf. Ja. Scheint so. Oh. Oh. Eine Spinne. Hallöchert. Ja! Endlich! Das allererste Mal habe ich diesen Schlag ausgeführt. Endlich habe ich es geschafft. So, ja, ihr seid doch gar kein Problem mehr. Ihr denkt, nur weil ihr eine Überzahl seid, könnt ihr mich aufhalten? Denkt ihr das? Der Mittlere guckt mich nicht an. Warum guckt mich der Mittlere nicht an? Warum muss ich da oben stehen? Wie komme ich doch da oben? Ah, ja, okay, gut. Ich dachte, es wäre komplizierter. Nö, no. nö, no, es nicht. Eigentlich nicht. Äh, ja, den stellen wir mal kurz weg. Äh, Gott. Steuerung, please. Steuerung ist die allergeilste. Muss ich halt noch ein bisschen mit, äh, klarkommen. bisschen mit, äh, oh muss ich das hier rüber schieben, runter, und, und dann zur mitte oder so und dann hier, uh, Ups. da dann, dann gleich drauf damit mich der sieht da oben, ja weiter weiter weiter, immer schon weiter, immer schon weiter, immer schon weiter, das passt, glaube ich, Das passt. Uh, werde hypnotisiert von meinem kreisenden Schwert. Oh. So. Wow! So easy kann dieses Spiel sein. Tja. Ich bin einfach ein Meister in diesem Spiel mittlerweile. Und nun gib mir die Belohnung, die ich verdiene. Den Schlüssel. Schön. Dem Schlüssel sollten wir nun auf der anderen Seite weiterkommen, habe ich recht? Oh. What? what? Komm ich da irgendwie hin? Nee. Doch, ich muss, ich muss da lang. Ha! Und wie? Ja eigentlich muss war das schon richtig, oder? scheint aber nicht. Hä? Lass mal sehen, ob nicht unser Käfer uns da helfen kann. Du ja, kannst das versterben ja. Zack. Oh, das, das macht gar kein Damage. Ich sterbe einfach. Okay. Ich sehe da hinten den Schalter. Ich muss hier nur durch. Ja. Oh, Steuerung ist nicht so schön. Ah! Motion Controls, mein Feind. Ah, Wasser steigt. Ah. Oh nein. Ding. Komm. Okay. Vielleicht kriegen wir irgendwann noch so... Ähm, ein Item, womit wir mehr unter Wasser machen können. Ohne jetzt irgendwie von anderen Spielen zu spoilern. Oh. Hi. Was geht? Ja, das geht. Das geht. Nice. Das war wirklich Spaß, diese so umzubringen. Jetzt wo ich weiß, wie es funktioniert. Alles klar. Wir aktivieren. Zack. <lacht> nee. Natürlich nicht. Nee. Okay, komm, lass mich durch. Lass mich durch. Wo führt mich das jetzt hin? Direkt zur Tür. Ah! Alright. Alright, alright, alright, alright. Na gut. Na gut. Weg mit dir! Ja, ja, ja, ja! Funktioniert jedes Mal! Jedes Mal! Einfach nur wie wild draufschlagen! Und hier ist dann das Finale? Nee. Na, nee, das ist eine Abkürzung. Hier rechts geht's weiter. Was ist denn da oben eigentlich? Ja, für den Rubin gehe ich jetzt nicht hin. Ein Rubin und sich jetzt. Ich habe sowieso eine maximale Anzahl, wie ich sehe. 300. Was war denn das denn? Das bin ich gleich aufgefallen. Ja, aber wow, jetzt kann ich die alle hier nicht benutzen. Mist. Hätte ich vielleicht doch welche ausgeben sollen, als ich dann... Am äh, Dorf war. Ne, ich glaube, da gibt es gar nichts. Nur Rubine und alles. Naja, bringt mir nichts. Na gut. Gehen wir weiter. Was macht ihr denn hier? Familientreff. Nicht mit mir. Pow! Oh. Das war ein bisschen zu tief. Oh Gott, das ist echt scheiße hier. Den erstmal zu starten. Das ist wie echt Müll. Zack, zack, zack. Autsch. Noch lebt er. Okay. Hoch, hoch, hoch, hoch, hoch. Das gehen wir hin. Das wir hin. Kein Problem. Ja. Und, und, und. Nein! Daneben! No, don't die, don't die. Ja. So macht ein Profi das. Der Käfer ist wirklich mein bester Freund mittlerweile. Wollen wir ihm einen Namen geben, dem Käfer? Oh. Sowas wie Biete oder so. Ha. Ich bin wirklich besser geworden, glaube ich. Okay, äh, wollen wir ihm einen Namen geben? So was wie Beetle könnten wir ihn nennen. Oder wie heißt denn der eigentlich jetzt offiziell? Lass mal kurz sehen. Kurz schnuppern und schauen und schnauen und schuppern. Wie heißt du? Käfer. Dieser mechanische Käfer fliegt durch die Luft. Schwöre ihn gegen unterschiedliche Pinkie objekte ich Will ihn einfach, Beetle. Unser kleiner beetle freund er hört sich gerne bietet Musik an. Das ist sehr schön. Schön. Das ist doch schön. Ich weiß, mal, Commentary ist gerade nicht Oberbombe, aber vielleicht könnte es ja Mittelbombe werden. Wenn ich jetzt Mühe gebe. Und ich sehe auch gerade, da ist ein. Was ist das überhaupt? Willst du kämpfen? Hä? Was bist du? Hilfe, was ist das? Äh, nein, nein, nein, nein. Ich will wissen, was das ist. Dies ist eine Stahlhydra. Eine dreiköpfige Schlange aus uralter Zeit. Sie attackiert selbst nach ihrem Tod alles, was sich bewegt. Um diese Fluch, fluchbehaftete Bestie zu besiegen, ist es notwendig, hier alle drei Köpfe zur gleichen Zeit abzuschlagen. Wow, noch komplizierter kann es echt nicht sein, oder? Nein, mir bringt es nichts. Na, scheiße. Ja, ich verstehe. Ich verstehe den Gegner. Ich verstehe den Gegner. Ist nur halt sehr scheiße mit Motion Controls. Jetzt braucht noch mal eine anständige Form hier. Scheiße. Als ob das nur einen getroffen hat. Nein. So, nein, auch nicht. Motion Controls, echt nicht mein Ding. Wie man vielleicht sehen kann. Jetzt! Thanks and never come again. <lacht> Zack. Okay. Okay, okay. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da oben ist Zelda, sagst du. Ich hoffe doch, dass sie da auf uns wartet. Ich will immer noch mein Date. Aber ah, Link, Der arme. Der muss ja wirklich einiges machen, um ein Date zu bekommen. Wo er nicht mal weiß, ob das Mädchen ihn überhaupt mag oder nicht. Also auf der Art und Weise halt mag, meine ich. Ha! Aufgeschnitzt. Nice. So, jetzt sind wir hier im großen Raum. Jupp. Oh, komm ich nicht... Was? Ich wollte gerade sagen, das hält dich auf. Wo sind wir hier? Ein Pokémon? Also bitte. Ja gut, du bist sowieso kein Problem mehr für mich. Los, Beetle! Oh, ja, aimen muss ich halt, ne? Was macht der? Meine Motion Controls driften! Nintendo, ey. Selbst das ist für euch. Zack. Easy. Und jetzt einfach darüber. Wow. Wow. Beinahe in die Hose gegangen. Moment, jetzt brauche ich doch gar keine Slingshot mehr. Jetzt habe ich doch einfach den, den Beetle. Und der macht einfach den hier. Ja. Ich brauche meine Slingshot gar nicht mehr. Schmeiß ich weg. Brauche ich nicht. Ich doch nicht! Ich bin Profi. Ein Profi braucht solche Anfänger-Tools nicht. Hä? Meh. Okay, keine Ahnung, ob ich da reinkommen soll. Gibt's hier jetzt lang oder. Ich glaube, das hier ist nur eine Abkürzung hier, oder? Ja! Yep. Oh, Herzteil! Herzteil? muss irgendwo ein Schalter sein dafür irgendwo ist ein Schalter für das Herzteil warum mhm. ist noch eine Kiste sehe ich ja, brauche ich aber nicht mir geht gerade noch relativ gut mhm. ist hier nichts oder war ich hier schon oh. Ja, wenn überhaupt. Okay, also hier ist eine Herzzeit. Ich weiß noch nicht, wie ich da rankomme. Am besten wäre es, wenn ihr mir in den Kommentaren da ein bisschen weiterhilft. Ich versuche ja immer dieses Display so ein bisschen... Moment, nochmal zurück. Ein bisschen, ähm, Zeit... gemäß... hochzuladen. Was ihr mir auch schön helfen könnt. Oh, da hat er Angst, ne? Da hat er Angst. Oh. Okay, dafür brauche ich den Stingshot. Die haben Angst vor den Beetle-Rändern weg. Und dann kann ich ihn nicht killen. Weil der Beetle ist auch nicht stark genug. Ja, komm. Nimm das. Ups. Ah, äh, da ernst? Hä? Er ist einfach von Damage gestorben? Und nicht runtergefallen? Habe ich ihn vielleicht erlöst? Auch bin ich nett. Ich erlöse meine Gegner. Statt die qualvoll umzubringen. Ach, ich bin so nett. Ach Link, so wirst du doch locker dein erstes Date schon hinkriegen. H? H? H? Die Tür lässt sich ohne Schlüssel nicht öffnen. Schlüssel? Da steht ein H? Okay, irgendwo kann ich ein H finden. Lass uns mal das H suchen. Ach, oh, Moment! Moment, Moment, Moment, Moment, Moment! Funktioniert... Oh. Nee, das funktioniert nicht, aber ich kann was anderes machen. Ich kann das hier runterfallen lassen. Zack. Dann kann ich nämlich irgendwo rüberschwingen. Nee, das ist für Zurückkommen, glaube ich. Nee, Moment. Das ist doch so ein Ding. Ich weiß einfach mit dem Beetle, weil ich den einfach mehr mag. Ich will den sympathisch als das Slingshot. Auch wenn ich mit dem Slingshot gut äh, be gut ja. Besser bin... Ich mag mal Beetle. Beatle. Der ist super. Das ist toll hm. ja. Schicht nicht ganz na komm gib mir die kleinen sachen hier ah, Müll Müll Müll Müll hier okay. okay, ist eine Engelstatue oder Vogelstatue whatever whatever hier können wir kurz speichern das ist immer ganz schön Okay, was gibt's denn hier oben? Komme ich hier vielleicht dorthin? Wo noch ich hin möchte. Falls das denn da gibt. Ah, ja, diesmal falle ich da nicht drauf rein. Das kann ja putschlagen. Ich weiß halt nicht, wo ich lang muss. Ah, hier. Ha -ja! Nein! Autsch! Hat zwar wehgetan, aber. Ich habe sicheren Boden unter meinen Füßen. Immerhin, immerhin. Immerhin, immerhin, immerhin. Oh, bitte. Okay, danke. Ich habe ein bisschen Angst manchmal. Ja. Ah. Wow. Also, hier muss ich lang? Das ist hier muss hier lang? Ja. Hä? Hey, Nein! No! Oh, ja, ja, ja, dein Beetle war das. Danke, Beetle. Du bist echt ein guter Freund. Was, ich habe keinen Damage dafür bekommen? Wirklich nicht? Okay, ich brauche mehr Schwung. Ich brauche mehr Schwung. Alles klar. Krieg ich davon keinen Damage? Tatsächlich. Ah, wenn ich will, kann ich nicht einfach Torchern und die ganze Zeit runterfallen lassen. Wie böse. Ich wette, es gibt Leute, die es gemacht haben. Es gibt ja auch Leute, die haben extra Mario runterfallen lassen. Aber Link, keine Sorge. Bei mir bist du sicher! Als oh, ob. Vielleicht muss ich höher klettern oder irgendwas. Jetzt bin ich mal ein bisschen hoch. Anhalten. Anhalten. Gut. Vielleicht hilft das. Ha! Zack. Zack. Zack. Ja! Wie geht das? Wie gehen das? Ich nicht verstehen. Woran lag das denn, jetzt, dass ich das nicht geschafft habe? Nee, ich verstehe nicht. Ich, was mache ich denn falsch? Was mache ich falsch? Was zum Teufel mache ich bitte falsch? Springe ich falsch ab? sehr gut, dass ich dadurch keinen Schaden bekomme, sonst wäre ich jetzt schon längst tot und musste meine Fee benutzen, aber ich check's halt wirklich nicht. Das, gibt's ja kein weiteres, sein? ne, ne, ne, nee. gibt's kein weiteres. Auch halt. so, gerade so kriegt das nicht hin, ne? Warte, hilft das? Oh, ich muss ganz nach unten! Aber nicht zu weit nach unten, weil sonst fliege ich runter. Aber... Okay. Warte, also hier nicht. Hier kann ich den Regen. Okay, warte. Stopp, stopp, stopp, stopp, stopp. Stopp, stopp, stopp, stopp. Okay. Alright. Oh mein Gott, das hat lang gedauert. Und nun? Du hast das Haar gefunden okay, den goldenen Schlüssel, aber. Das Haar! Er ist seltsam geformt und mit dekorativen Mustern überzogen! Wunderschön. Okay, Leute. Das war wirklich. Oh Gott, das war mal wieder was. Da war mal wieder was. Aber es ist vorbei. Und. Ja. Ich würde dann mal sagen. Auf zum Endboss von Dungeon numero Uno 1, nicht Numero Dos. Ja, ein Herzzahl habe ich auf jeden Fall verpasst, aber dann muss ich das halt nachholen. Ist halt, halt so. Wie gesagt, wäre sehr toll, wenn ihr mir da helfen würdet, weil sonst werde ich die Herzzeile erst ähm, alle ganz am Ende des Displays holen. Also ihr seid da wirklich gefragt. Die Skyward Sword kennen auch unter euch. Okay, komm, let's go. Gott. Greifen. Oh lol. Ich muss das Haar drehen. Oh Gott, das ist aber ein sehr komisches Haar. Nee, das ist nicht ganz richtig. Nee. Hab ich's? Nee. Hm. Okay, das muss ich jetzt mal herausfinden. Das ist aber eigentlich ganz cool. Finde ich. Ah, jetzt habe ich's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich? Hä? Doch jetzt. Okay. Komisch. Aber das Haar sitzt wie angegossen. Nun, äh, der Typ oder der Boss oder was für ein Stahlforster jetzt wieder auf uns wartet, bezahlt, dass er Zelda versteckt. Stahlfüße sahen aber ein bisschen anders aus eigentlich. Wer bist du? Und wo ist Zelda, verdammt? Sieh an, wen haben wir denn da? Ich dachte bereits, mein kleiner Wirbelsturm hätte dich in Stücke gerissen. Ha, Nicht, dass dies irgendetwas ändern würde. Ein Kind wie du... Das Einzige, was mich interessiert, ist Zelda, deren Präsenz ich noch durch dieses Tür, durch dieses Tor spüre. Ich habe diese heilige Göre aus ihrem Wolkenkuckucksheim gerissen, hier herab zu mir und meinen Schergen. Oh, wie unhöflich von mir! Wie es scheint, habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Unwürdiger. Ich bin der Dunkelfürst, dessen Name das Erdland, ja, sogar die ganze Welt in Ehrfurcht erstarren lässt, Girahim. Für dich freilich, Fürst Girahim. Merk dir meinen Namen, es wird der Letzte sein, den du hörst. Verdammt! Du kommst damit nicht durch! Ich werde dich besiegen! Hier und jetzt! Doch was ist das? Wagst du, kleiner Wicht, es etwa, mich herauszufordern? Äh, ja! Das Mädchen, es sollte sich doch längst schon in meinen Händen befinden. Doch dann musste diese schmähliche Handlangerin der Göttin auf den Plan treten und sie mir entreißen. Mein kleiner, kannst du dir vorstellen, was ein Fürst wie ich ab dieser Schmach empfindet? Wut! Fürchterliche, rasende Wut! Mein blaues Blut kocht vor Zorn! Weißt du, nach was es mich in diesem Moment gelüstet? Nach einem Opfer, an dem ich meinen Zorn auslasten kann. Andererseits gereicht ein Stallbursche wie du, einem Fürsten wie mir, nicht zum Gegner. Ich werde dich daher nicht töten. Nein, ich werde dich nur so zurichten. Dass du den Rest deines erbärmlichen Lebens an mich denken wirst. Ha! <lacht> Girahim, sein Name. Was ein Psycho! Oh shit! Oh nein! Er ist nackt! Dunkel fürs Girahim! Ha! Wolltest mich angreifen, hä? Auf! Stopp! Stopp! Stopp! Okay. Vielleicht hilft das ja. Hier! Wie ein Endermann teleportiert sich weg! Alter. Aber was muss ich denn machen? Warten, bis er angreift? Er äh, will ja, dass ich angreife. Hm. Nettes Schwert. Aber so lange ich die Bewegung deines Schwertes sehe, blocke ich jeden deiner Angriffe in meiner Hand. Oh Gott. Was mache ich jetzt? Autsch! Und Schwert! Und Schwert! Okay. Okay. Okay. Ich wollte mal sehen, was passiert. Das habe ich nichts gemacht. Hä? Willst du mal Käfer auch haben? Aua! Probleme? Oh shit. Aua! Scheiße! Shit, shit, shit, shit, shit! Ich brauche ich brauch Heilung, ich brauche Heilung. Hey, Freund! Nimm das! Äh, ja gut, ich wollte eigentlich auf dich schmeißen, ne? Ist das der hier? Hi! Nimm das! Ach man, komm schon Link! Kannst du nicht aimen? Wie war es nochmal in der letzten Folge? Oder vorletzte, oder was auch immer, welche Folge das war? Okay, das juckt ihn überhaupt nicht. Was soll ich denn machen? Obwohl er sich auch wegteleportiert, ne? Oh, hat das es gebracht? War das richtig? Vielleicht, vielleicht. Oh. Ähm. Das gefällt mir so gar nicht. in den Bauch. Shit. What? Ha, ha, ha. Gira him. Scheiße, was? willst du? Was? Was? Was? Was? Was? dagegen? Ah. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ich kann nicht ausweichen. Oder soll ich dann einfach aufhören zu visieren und wegrennen? Das könnte sein. Scheiße! Herzen, Herzen, Herzen, Herzen, Herzen! Alle, die ich hab. Alle, die sind hier. Okay. Let's go.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 dagegen machen, verstehe ich halt auch nicht. Ich werde diesen Kampf verlieren, Leute. Es tut mir leid. Ich werde diesen Kampf verlieren. Der ist zu stark. Es war nicht viel gelabert von ihm. Der ist tatsächlich ganz gut. Nein! Ich hatte ihn. Link, bitte, bitte, Cam. Ich kann doch auch nicht kontern danach. Oh Mann, scheiß Motion Controls. Ich sollte wirklich auf button ändern. Aber auch mit deiner Scheißattacke. Oh mein Gott. Okay. Wie viel Leben hat der Typ? Der ist ja übertrieben! Hör auf! Güte. Ja. Ich glaube ich sollte wirklich mal zu button Button, using, und dann irgendwann... Vielleicht besser! Okay. Ah, scheiße. Scheiße, ich hätte ihn ausweichen sollen. Okay, ich muss mehr auf Ausweichen konzentrieren, weil ich diesen Kampf noch irgendwie gewinnen will. Schnapp. Scheiße! Ah, danke viel. Was? Wieso? Was? Wie spammt er das jetzt? So low? Wo ist er? Scheiße, ich hab ihn nicht gesehen. So ganz brauchbar gekämpft. Aber biete dir nichts drauf ein. Du solltest lieber deinem Schwert danken. Ich habe mich wohl zu lange mit dir abgegeben. Ihre Präsenz schwindet. Hier gibt es nichts mehr für mich. Lebe wohl, Himmelskind. Ich lasse dich gehen. Aber komm mir kein zweites Mal unter die Augen. Sonst mache ich ernst. Ciao. Ein Herzcontainer. Und die Tür öffnet sich. Hoffentlich mit Antworten zu wo Zelda ist. Okay. Yeah! Du hast einen Herzcontainer erhalten. Deine Lebensenergie Energie wurde um ein Herz erhöht und wieder vollständig aufgefüllt. Das habe ich wirklich gebraucht. Das war wirklich nötig. Nun lass uns sehen, ob Zelda sich hier hinter versteckt.